Wie ihr sehen könnt, ist Meld eine Abkürzung für Medienkompetenzen entwickeln, lernen und teilen. Wir sind an der Leibniz-Uni Hannover tätig im Bereich E-Learning, also am E-Learning-Service und sind ein separater Bereich vom Team Mediendidaktik. Und heute ähm, sind wir hier, um zum einen uns und unsere Arbeitsweise vorzustellen und wie konkret unser Einsatz aussieht und zum anderen unsere Teilnahme an der Digital Changemaker Challenge äh, vorstellen, durch die wir eine Förderung bekommen haben. Wir gehen dann auf die Workshop-Reihe ein, die wir ähm, mit dieser Förderung mit Studierenden der LOH durchgeführt haben. Ja, und anschließend hoffen wir, dass wir am Ende noch in den Austausch kommen. Notiert euch gerne Fragen während des Vortrags, dann können wir sehr gerne nachher drüber sprechen. Ja, und als erstes haben wir kurz und knackig zusammengefasst, was die Arbeit bei MELD für uns ausmacht und wollten unsere drei Ziele mit euch teilen. Wir sind bei MELD, weil wir die digitalen Kompetenzen gemeinsam mit anderen Studierenden aufbauen wollen und dabei auf Augenhöhe kommunizieren. Das heißt nicht, wir haben hier Ahnung und sagen euch, wie es richtig ist, also auf gar keinen Fall von oben herab, sondern gemeinsam. Also wir sind nicht perfekt und wir wissen auch nicht alles für diese Zoom-Session musste ich auch von Aline gebrieft werden, weil wir einfach nicht so viel mit Zoom arbeiten, äh, sondern mit Bigglobat. Genau, also ähm, jeder äh, aus dem Team bringt eigene Kompetenzen und Themen mit. Ähm, und wir betrachten unsere Community auch auf Augenhöhe, ziehen ihre Vorschläge, Meinungen mit ein, verarbeiten Feedback, denn wir bekommen dann so gut wie wir können, in den beziehen dann in den Monatsthemen ein. Genau, später dann dazu, was Monatsthemen sind. Äh, und wie das passiert? Wir haben eine Online-Community auf der Plattform StudiP. Das ist unsere äh, Mail-Community, unsere Leserschaft und äh, unsere Mitwirkenden auch. Und was wir tun, ist äh, für diese Studierenden relevante Themen aufzubereiten und äh, zum Austausch anzuregen. Konkreter sind das Beiträge zu ausgewählten Monatsthemen, detaillierte Informationen zu Tools und Austausch in den Foren. Genau, das klingt alles gut, aber was sind die Besonderheiten? Was unterscheidet MELT äh, nochmal von anderen Angeboten von Hochschulen? Darauf wollten wir noch äh, explizit äh, zu sprechen kommen. Ein Punkt ist äh, die Art der Wissensvermittlung. Hier bemühen wir uns sehr, äh, wenn wir zum Beispiel ein Tool vorstellen oder ein Schwerpunktthema haben, dass wir es äh, das auch kritisch hinterfragen und unsere persönliche Empfehlung aussprechen, das heißt wir packen nicht einfach ein Tool in unsere Sammlung, sondern gehen etwas in die Tiefe, fragen uns, für welche nutzenden Gruppe ist das relevant, welche Probleme könnten bei der Nutzung auftauchen, wie sieht es mit dem Datenschutz aus, genau und ähm, dann steht natürlich die Beteiligung von Studierenden aus der Community im Vordergrund, wir freuen uns über jedes Feedback von außen, nehmen es ernst, äh, be bemühen uns dann so gut wie möglich, diese Stimmen äh, aus der Community aktiv zu hören und die Perspektiven ähm, genau, bezüglich Medienkompetenz und Digitalität allgemein ähm, auf die einzugehen. Das heißt, wir haben hier einen Peer-to-Peer-Learning-Ansatz, ähm, nicht nur wir als Team unter uns, äh, unter sich äh, lernt dazu, sondern wir profitieren auch von der ähm, Interdisziplinarität der Gruppe auch. Genau, wir schätzen es sehr, dass wir äh, als komplett studentisches Team die Inhalte selbst bestimmen dürfen und äh, unsere Beiträge auch eigenständig umsetzen und kreativ umsetzen dürfen und versuchen, das bei der Community auch zu fördern und äh, sie zum Mitgestalten zu bewegen. Genau, das vielleicht so mal als äh, Teaser zu den Workshops. Ich muss kurz einen Schluck Tee nehmen, ich bin ein bisschen erkält. Genau, und ähm, jetzt wollten wir euch ganz konkret zeigen, äh, wie unsere Arbeitsweise aussieht. Und ähm, haben hier mit Screenshots gearbeitet, damit äh, wir das gut veranschaulichen können. Genau, unsere Hauptplattform, auf der wir tätig sind, ist StudiBee. Das ist eine Abkürzung für studienbegleitender Internet-Support von Präsenzlehrern. Genau, das ist das offizielle äh, Campus-Management-System. Der Leibniz Uni Hannover, das heißt, alle Studierenden müssen auf der Plattform angemeldet sein. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wie viele von euch die Plattform kennen, aber viele kennen vielleicht Moodle. Das ist auch eine Plattform, die äh, Hochschulen benutzen für Kursorganisation, Datenupload und so weiter. Ich habe, ich glaube, IP hat noch ein paar mehr Funktionen. Zum Beispiel haben wir äh, dieses äh, Videokonferenz-Tool BigBlueButton dort eingebaut. Ähm, genau. Und ähm, wir haben auch, ähm, also ich weiß, dass äh, es an vielen Uh, Unis und bei Gruppenarbeiten immer Chaos gibt. Wer uh, erstellt jetzt den Raum? Oder wenn man sich kurz digital absprechen muss, wo treffen wir uns jetzt? Welche Software nutzen wir? Da haben wir uns überlegt, uh, dass eine tolle Möglichkeit wäre, direkt uh, bei uns in der Community Räume zu erstellen, die man jederzeit nutzen kann. Uh, dann brauchen sich die Studis auch keine Gedanken machen, wo, wo, jetzt, uh, wo sie jetzt Link erstellen und was, für, was sie nutzen sollen. Und ist auch datenschutztechnisch uh, bis jetzt am sichersten, glaube ich. Ähm, genau und äh, so sieht unsere Startseite aus, mh, wenn man die mail community betritt. Wir sehen erstmal hier die ähm, Beschreibung der Veranstaltung und ähm, genau. Ich muss mal ganz kurz hierhin noch äh, hier noch ah, Sorry. So ähm, genau. Ähm, die Beschreibung der Veranstaltung, hier steht noch, Zeittermine stehen nicht fest, weil wir äh, kein Kurs sind, sondern ein laufendes Angebot. Ähm, hier sind nochmal die Ankündigungen ähm, zu unseren letzten Veröffentlichungen, vermerkt und äh, unsere wichtigsten Funktionen, das ist zum einen das äh, Wiki, unser Herzstück, ähm, das, äh, unser Meldkalender, den wir regelmäßig mit Terminen, Füttern, ähm, Uni extern, äh, Uni intern und extern. Das macht immer unsere Kollegin Elif, die heute nicht da ist. Ähm, die macht sich mal sehr viel Mühe mit der Recherche. Ähm, genau und ähm, macht immer neue spannende Veranstaltungen rein. Den Kalender kann man abonnieren und in den eigenen Kalender integrieren, das ganz praktisch ist. Und was hier in der ersten Zeile steht, sind unsere Monatsthemen, von denen ich gesprochen habe. Im Oktober haben wir das Thema äh, Future Skills. Behandelt und äh, das ist die Ankündigung vom letzten Oktoberbeitrag. Was haben Hochschulen mit Zukunftskompetenzen zu tun? Und in der oberen Zeile ist die Ankündigung für unser November-Monatsthema. Hier ähm, sprechen wir über Data Literacy und Data Science aktuell. Genau, dann ähm, sind noch ähm, das Forum und die Aufzeichnungen unserer Hauptfunktion. Ähm, genau zeige ich mich dann auch gleich. Das sind diese Meetingräume, von denen ich gesprochen habe. Genau, so sieht unsere unsere Wiki aus, unser Wiki, genau, unser Herzstück, wo wir wo alle wichtigen Informationen landen, die wir der Community zur Verfügung stellen. Das sind einerseits die Themen des Monats, unsere Sammlung von Tools und Services. Dann nochmal spezifisch aufgeführt haben wir Angebote zu digitalen Medien an der Leibniz Uni und separat nochmal mal die Rubriken Neues von Meld, Angebote und Veranstaltungen ähm, hier sind zum Beispiel Dokumentationen zu unseren Workshops zu finden und Meld out of the, out of the box ähm, ja hier landet dann alles was ein bisschen aus der Reihe tanzt ähm, genau und äh, Neues von Meld ähm, oder genau vielleicht wird auch äh, Neues von Meld die Aufzeichnung der heutigen Session landen müssen wir noch schauen Genau, und dann äh, klicken wir mal in die Monatsthemen rein. Ähm, hier sehen wir die Übersicht über die letzten Monate, womit wir uns beschäftigt haben. Ähm, also die letzten vier. Hier hatten wir im Juni das Thema Künstliche Intelligenz, Praxis, Ethik und Zukunftsvision. Im Juli das Thema Barrierefreiheit im Internet, zugänglich für alle. Dann hatten wir eine Semesterpause, also in den Ferien äh, gibt es keine Beiträge von uns, sondern wir nutzen die Ferien ähm, für eine nach innen gerichtete Arbeit, äh, um uns neu zu sortieren, Ideen zu schöpfen für das neue Semester, ähm, so also ein bisschen unsere Vision weiterzudenken. Genau, dann hatten wir Oktober Future Skills, ähm, Fähigkeit für die Welt von äh, morgen und im Oktober das Thema Data Literacy und Data Science. Ähm, wenn wir am Ende noch Zeit haben, kann ich euch gerne noch detailliert zeigen, wie wir die Beiträge aufbereiten und Forum dazu verlinken und so weiter und Insta-Posts erstellen dann kann ich vielleicht über ähm, Screensharing auch richtig in, in die Plattform rein. Genau, aber ähm, vorab schon mal, die, die Beiträge sind sowas wie Online-Artikel, wir haben ein Oberthema und dann äh, das ist das Monatsthema und entwickeln dazu immer vier Unterthemen, mh, sodass genau jede Woche im Monat dann ein Artikel veröffentlicht wird. Und in Kurzform ist, dann, ist dann jeder Artikel auch auf, der, auf unserer Instagram-Seite gepostet mit dem Verweis wiederum, dass der ganze Artikel auf Studiologie zu lesen ist, weil das unsere Hauptplattform ist. Genau, dann äh, kommen wir zu unserer Toolsammlung. Wir haben äh, gemeinsam und über lange Zeit mit Unterstützung von anderen Studierenden äh, eine Toolsammlung entwickelt. Ähm, und das Ziel ist nicht nur, die Masse an Tools zu zeigen, sondern reflektiert vorzugehen und ähm, auch einen reflektierten Umgang mit Medien ähm, herzustellen, zu motivieren, zu motivieren bei anderen Studis. Genau, unter anderem ähm, genau, natürlich Aufklärung über Datenschutz, Besonderheiten der Nutzung. Äh, das heißt, wir haben zu jedem Tool einen Steckbrief erstellt und ähm, diese Informationen dort zusammengefasst. Und genau, so sieht es dann ähm, auf der Seite aus. Wir haben die Tools zweifach sortiert. Also hier sind die Tools einmal nach Fakultät sortiert, denn äh, ja, offensichtlich brauchen die Naturwissenschaftliche äh, Fakultät nicht die gleichen Tools wie die Philosophische Fakultät. Ähm, genau, manche kommen natürlich auch doppelt vor. Ja, ähm, genau, das ist in der äh, gemeinsamen Arbeit entstanden, wie gesagt, ähm, äh, mit der Community und auch durch unsere eigene Recherche. Ja, einmal sortiert in der Fakultät und einmal nach Verwendungsart. Und das heißt, man kann direkt suchen, ob man ein Tool für Literaturverwaltung braucht ähm, oder fürs Erstellen von Präsentationen oder für Zeitmanagement. Genau, so viel dazu. Dass vielleicht, wenn ähm, am Ende noch Zeit bleibt, kann ich das auch in echt alles zeigen. Außerhalb der Folien. Genau. Dann wollten wir euch noch zeigen, wie unser Forum aussieht. Also wie ein Chat kann man sich das vielleicht vorstellen, indem wir Feedback zu unseren Beiträgen bekommen und auch so mal Fragen zur Nutzung von digitalen Medien. Es äh, gibt auch eine Gefällt-mir-Funktion wie bei anderen Social Media auch. Ähm, da kann man irgendwie auf StudiP Punkte sammeln fürs Erstellen von solchen Forenbeiträgen, also nicht nur bei uns, sondern allgemein auf StudiP und dann kann man im eigenen Profil sehen, äh, wie aktiv man ist auf der Plattform. Hm. Genau. Und als äh, letzten Punkt von mir noch, ähm, unsere Kooperation mit der TIP, das ist unsere offizielle Uni-Bibliothek, ähm, aber nicht nur das, das ist auch die, äh, Leibniz, äh, das Leibniz-Informationszentrum Technik- und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek, ähm, genau, und die hat natürlich wie viele andere Bibliotheken äh, eigene Beratungsangebote und wir als Leibniz-Team bieten dort eine Peer-to-Peer-Beratung an, das heißt, man kann ähm, äh, Termine mit uns äh, durch diese Buttons auf der Tippseite buchen, ein Gespräch, eine Beratung mit uns vereinbaren. Und dafür haben wir zwei Themenbereiche. Einmal kollaboratives Arbeiten im Studium und einmal Selbstmanagement. Hm, genau, wir versuchen also die Grenzen äh, ein bisschen zu öffnen und schauen, was wir auch außerhalb ähm, vom E-Learning Service und von unseren sonstigen Angeboten noch anbieten können, genau. Als nächstes stand zum Beispiel im Gespräch, dass wir in Zusammenarbeit mit, ähm, mit ZQS, also mit der zentralen Zentrale Einrichtung für Qualitätssicherung im Studium, so dass wir ähm, zusammen äh, Workshops anbieten ähm, für, für Studis, also so qualifizierende Workshops. Ich weiß nicht, ob mit Credits oder ohne, äh, schauen wir dann mal, ähm, vielleicht in Verbindung mit unserem Monatsteam, genau. Und an der Stelle übergebe ich auch schon an Mawa und sie erzählt euch dann zu den Workshops, die wir im Sommer durchgeführt haben im Rahmen der Digital Changemaker Challenge. Ja, genau. Danke dir, Veronika. Ähm, so, nachdem ihr jetzt ähm, Meld als Angebot der LOH kennengelernt habt, Jetzt werde ich euch vorstellen, was wir im Team gerne nennen Meld in Action, äh, wo Meld dann aktiv bei Workshops mitmacht, so wie heute zum Beispiel. Und es geht also um HFD Workshop Digital Change Maker Challenge. Ähm, der Workshop hat im Sommersemester zwei zwei aufeinanderbauende Teilen ähm, zum Thema digitale Kommunikationskultur. Was braucht es für ein gelungenes Studium stattgefunden? mit inspirierenden Vorträgen und dort haben wir kreative Methoden genutzt, wie Design Thinking und Zukunftsdenken. Genau, ähm, es ist uns allen klar, ähm, dass die Kommunikation sehr wichtig ist und ganz besonders in der letzten Zeit, wo alles online stattgefunden hat, ähm, gute Kommunikation ist jedoch nicht selbstverständlich. Ähm, dafür gibt es kommunizierte Regeln und ungeschriebene Regeln. Ähm, zweifellos hat jeder von euch schon ähm, Erfahrungen, entweder ähm, gelungene Erfahrungen oder weniger gelungene, ähm, bei der Kommunikation machen dürfen. Ähm, genau, und äh, in, im letzten Online-Semester haben wir alle gemerkt, dass die Kommunikationskultur sich geändert hat und es war uns im team sehr wichtig äh, bei diesem veränderungsprozess aktiv zu sein und äh, die kommunikationskultur mitzugestalten ähm, deshalb haben wir dann ähm, zwei workshops durchgeführt beim ersten workshop haben wir analyse gemacht und beim zweiten dann synthese Ja, äh, beim ersten Workshop ging es, äh, gab es dann einen Überblick äh, über die Thematik digitale Kommunikation und aufdecken aktuelle Kommunikationswege, Entwicklung einer Wunschkultur für digitale Kommunikation im Studium. Und dann haben wir äh, mit den äh, Teilnehmerinnen äh, äh, brainstorming gemacht. Und ja, beim zweiten Workshop äh, gab es dann einen Input zum Thema Zukünfte gestalten Zukunft gestalten und zukunftsgestaltende werden. Ähm, am Ende dann haben wir versucht, ähm, die Ideen der Studierenden zu konkretisieren, die umgesetzt werden können, ähm, um äh, in Zukunftsarbeit mitzuwirken. Genau, nun äh, möchte ich ins Detail äh, der Workshops äh, gehen. Beim ersten Workshop äh, ging es um digitale Kommunikation. Ähm, es war ein Impulsvortrag durch äh, Dr. Jana Panke. Sie ist eine Coaching- und Mediendidaktikerin. Mediendidakt äh, ähm, sie hat uns dann erzählt, wie die Kommunikation, äh, die Übermittlung von Nachrichten auf unterschiedlichen Kanälen ist. Und äh, dass die Kommunikation äh, nicht linear ist, sondern ein interaktiver Prozess. Und sie hat dann vorgestellt, was wir für Kommunikations-, äh, digitale Kommunikationsmöglichkeiten haben. Äh, es gibt also einmal synchrone und asynchrone Möglichkeiten. Ähm, sie hat auch ähm, Kontexte digitale Kommunikation vorgestellt, sowie Gruppenchat, Kanalvielfalt, Aufgabenstellungen und so weiter. Und dann am Ende des Vortrags gab es auch äh, die Do's und Don'ts bei der digitalen Kommunikation. Also worauf man so wirklich ähm, aufpassen soll, wenn man ähm, eine gelungene Kommunikation in digitalen Form, ähm, in digitalen Form ähm, schaffen möchte. Mhm. Genau, und beim zweiten Workshop ging es um äh, Zukunft gestalten. Das war ein Impulsvortrag äh, von Philipp Rössler, ein Tr äh, Transformationsdesigner. Ähm, er hat dann erzählt, wie äh, die Welt gestaltbar ist und wird gestaltet, äh, was für Gestaltungsprozesse wir haben, äh, von linear zu zirkulär. Und dann gab es am Ende auch Reflexionsfragen für das Gestalten, also mit welcher Intention wird vor vorgegangen, wie sieht der spezielle Kontext aus und wer ist überhaupt betroffen oder auch jedoch nicht involviert? Ja, und äh, dann ist eine äh, Diskussionsrunde entstanden, also mit den äh, Studierenden. Und dann haben wir ein paar, äh, daraus ein paar Ergebnisse festgestellt. Ähm, zum einen, also dass digitale Kommunikation ähm, kräftzehrend äh, und anfällig für Missverständnisse sein kann. Ähm, bestimmte Do's und Don'ts sind zu Beginn festzuhalten. Ähm, wir haben auch gemerkt, dass eine andauernde E-Mail-Flut und Dauererreichbarkeit führt zur digitalen Übermüdung. Zumeist wird digitale Kommunikation äh, zur Aufgabenklärung und Bearbeitung genutzt. Das heißt, es gibt nicht mehr so viel, äh, nicht mehr so viel Raum für soziale Interaktion. Ähm, genau, weil das geht leider häufig verloren. Aber wir haben auch ähm, festgestellt, äh, dass die Nutzung digitaler Tools ähm, doch eine Chance ist, anonym in den Austausch zu kommen. Ähm, dieser Wunsch tritt vor allem im Hinblick auf Fragen und Anregungen. Ähm, im Rahmen von Vorlesungsbegleitenden Inhalten auf. Ähm, auch die Möglichkeit größere Flexibilität, also örtlich und zeitlich, macht digitale Kommunikation attraktiv. Und da kann man äh, hat äh, unendliche äh, Möglichkeiten, also äh, von äh, digitalen Medien äh, und Tools, äh, wo man halt äh, neue Ideen ausprobieren kann. Ja, und dann am Ende gab es ein Outcome, Outcome also ähm, wir ha, ähm, das äh, werde ich gleich dann den Ausblick äh, vorstellen, also was, äh, was wir so aus diesem Workshop äh, bekommen haben als Ergebnis. Es gab einen allgemeinen Wunsch äh, zur besseren Vernetzung und äh, zum Austausch mit anderen Studierenden. Beispielsweise durch Community-Foren innerhalb von Studiengängen. Das heißt also wirklich, wo diese Foren ausschließlich von Studierenden gestaltet werden. Also es wird keine Dozenten oder Tutoren geben. Genau, und dann ein Teilnehmer beim Workshop hat sich geäußert, dass er seinen Studiengang gerne als Pilotprojekt nehmen möchte. Und dass er das dann innerhalb von Stud.IP, also unserer Lernplattform, ähm, diese Möglichkeiten aussetzen möchte. Äh, und dann sind wir natürlich nach dem äh, Workshop auch mit ihm in Kontakt geblieben, um äh, den Fortschritt auch äh, zu verfolgen und gucken, wie wir das in, in der Zukunft äh, dann umsetzen können, wirklich äh, in Stud.IP. Genau. Äh, ja, das wäre es dann äh, zu den Workshops.